Hab keine Angst vor Dunkelheit, frag nicht, wohin wir gehen. Wir stolpern einfach vorwärts durch ein weiteres Jahrzehnt. Mit vollem Bauch und leerem Kopf auf einem Auge blind Auf der Suche nach Zufriedenheit und irgendeinem Sinn. Wir, wir lieben unser Land. Unser Lieblingswort heißt Leistung, wir sind auf Fortschritt eingestellt. Nichts ist hier unkäuflich, wir tun alles für gutes Geld. Wir lieben unser Land, all die Korruption, die Union. Wir lieben unser Land, wir lieben unser Land. Es gibt tausend gute Gründe, auf dieses Land stolz zu sein. Warum fällt uns jetzt auf einmal kein einziger mehr ein?